Guten Tag, ich bin Hermann Stern, der Gründer von Obermatt und der Entwickler der Obomat Aktiensuchmaschine. Wir sprechen ja in unseren Videos nicht nur über die Aktien, die wir kaufen, sondern auch, wie man grundsätzlich Aktien kaufen soll. Heute habe ich eine besondere Möglichkeit, dies zu erläutern, und zwar mit meinem Sohn zusammen, auch Hermann. Ich begrüße dich, Hermann, bei uns im Chat. Danke. Wir werden nämlich ein bisschen über das Anlegen diskutieren. Und zwar geht es darum, wie soll man damit beginnen? Hermann, erklär kurz, wer du bist, wo du stehst, auch mit deinen Anlagen. Ich bin Hermann Stern, ich mache jetzt gerade eine kaufmännische Ausbildung bei der Credit Suisse und mit meinen Anlagen bin ich eher gerade am Anfang. Ich habe in ungefähr fünf Aktien bis jetzt investiert und schaue auch noch, in welche ich in der Zukunft investieren kann. Okay, das ist ja schon einiges, oder? Du hast schon in fünf Aktien investiert. Wie fühlst du dich dabei, fünf Aktien gekauft zu haben? Also ich fühle mich gut. Ich habe auch schon recht viele Dividenden, die, welche dieses Jahr ausgeschüttet werden. Und ich schaue jetzt halt diese Aktien, ich schaue sie nicht so viel an, da sie eigentlich für mich eher lang, längerfristig sind. Und ich habe zwar eine Aktie schon verkauft, und zwar Daimler, also habe ich gekauft und nun bei ungefähr 10% Gewinn verkauft da ich gefunden habe dass es mir einfach zu also es ist nicht genug sicher für mich es ist nicht gut sicher was ist nicht sicher an deiner in deiner meinung also ich habe auch ein bisschen zu wenig gekauft dass es sich wirklich lohnt diese aktie zu behalten und wird auch nur zwei euro dividenden pro jahr bekommen okay. deswegen war ich zufrieden mit den zehn prozent und habe sie dann verkauft okay. Du hast gesagt, du hast zu wenig gekauft von dieser Aktie, was ist denn für dich zu wenig? Ab welchem Betrag lohnt es sich zu investieren? Ich finde halt ungefähr 5% des ganzen Kapitals, welches man hat. Und ich habe dort halt nur ein Stück oder zwei Stück gekauft, welches nicht sehr viel ist. Und was war das ungefähr? Das war ungefähr um die 90 Euro. 90 Euro. Und wenn du jetzt äh, andere Aktien investierst, ab wel also welcher Betrag investierst du normalerweise? Normalerweise ungefähr ab 500 Franken. Da okay. versuche ich so ungefähr 500 bis 1000, aber eigentlich nicht mehr als 1000 Franken. Pro Aktie. Nicht mehr als 1000 Franken, ja. Und so hast du jetzt bereits fünf Aktien gekauft? Erzähl mir genau. ein bisschen, welche Aktien du gekauft hast. Also, ich habe hast Versicherungen gekauft. Also ich habe allgemein sehr viele Versicherungen gekauft, da ich, sehr, also da ich denke, dass Versicherungen sehr sicher sind und sie schütten auch sehr viele Dividenden aus. Und ich finde, dass Versicherung allgemein es sich sehr lohnt. Deswegen okay. habe ich Vaudois, Helvetia, Swiss Life und Zürich Versicherungen gekauft. hast Swiss Life und Zürich Versicherungen. Genau. Warum gerade die? Weil das waren so ziemlich die meisten die, also die größten Versicherungen, die auch in Schweizer Franken war. Und die ich bei dem Kurs, den ich es kaufte, fand ich, dass es sich lohnte. Okay, wie hast du das beurteilt, ob sich das lohnt? Also ich schaue gerne auf Google halt die letzten, also zuerst bei Obermatt schaue ich die Ratings an und dann auch noch die letzten sechs Monate, ja, also ein Jahr, fünf Jahre, und da beurteile ich, wie diese Versicherung wie ich die Zukunft dieser Versicherung einschätze und ob sie jetzt wieder rauf geht äh, von dem Kurs, den ich gekauft habe. Du hast ja äh, hier die Aktien schon gesucht, ich hatte diese Aktien äh, vorbereitet. Zeig, genau. zeig mir, was du jetzt an diesen Aktien gefunden hast und äh, was dich überzeugt hat an diesen Obermatträngen. Ich habe zuerst bei Vodwas Versicherung, welches mir auch von einem Kolleg empfohlen wurde. Es ist zwar eine sehr teure Versicherung, aber ich fand, dass es sich lohnte. Auch die Dividenden, die man ausgeschüttet bekommt. Und ich finde, dass eine. Es ist sehr schwierig für. Also ich finde, es ist eher unwahrscheinlich, dass eine. Also dass eine Versicherung allgemein sehr tief runtergeht. Also also Versicherungen sind sehr, allgemein sehr stabil. Und dann bekomme ich dazu noch die Dividende und dann bin ich auch mit dem zufrieden. Gut, ein paar interessante Sachen gesagt. Ein Freund hat dich auf diese Idee gebracht. Genau. Wie war das für dich, von einem Freund eine solche Idee zu erhalten? Also ich finde es sehr gut, da ich persönlich kann eigentlich nur in Schweizer Währungen investieren, also Schweizer Aktien in Schweizer Währung, Und deswegen ist es für mich auch eher schwierig, auch als Beginner zu wissen, wo ich investieren sollte und deswegen bin ich für solche Empfehlungen immer offen. Was war das für ein Freund? Hat er selber in diese Aktie investiert? Nein, er hat selber nicht investiert, er hat jedoch auch ungefähr zwei Aktien vielleicht. Aber als ich ihn allgemein fragte, was denkst du, dass in der Zukunft immer noch stabil wird sein, hat er gesagt, Versicherung. Okay. Und dann habe ich halt dort mal ein bisschen weitergesucht und bin auf diese Aktien gestoßen. Ja. Das Gute bei Freunden ist, dass sie nicht ein wirtschaftliches Interesse haben, dass du etwas machst. oder? Und ja, so, genau. Art, so ein Ratschlag ist einfach neutraler. Ja. Dann bist du auf Obermarkt gegangen, du hast die Ränge anges äh, angeschaut, man sieht es hier. Ähm, und du hast äh, bis zum Schluss gekommen, die Aktie ist eher teuer. Warum ist sie eher teuer? Also... Die vodois aktie war, glaube ich, der Aktienpreis ist sehr hoch im Vergleich zu den anderen Aktien, also den anderen Versicherungen, die ich angeschaut habe. Deswegen ist sie zwar teurer, aber ich finde auch, dass dort es sehr stabil war über die letzten sechs Monate. Und ich habe auch gesehen, wie es recht geschwankt hat. Und ich habe dann gekauft, wo es unten war. Und das habe ich gefunden dass es sich lohnt. Okay, vielleicht noch ein Tipp zur Nutzung von Obermat von den Obermatt-Rängen. Wenn du hier einen Value-Rang hast von 17 für wodwas Assurances, also die wodwas Versicherungen, dann bedeutet das, dass dieses Unternehmen tatsächlich eher teuer ist. Und zwar bedeutet das, dass nur gerade 17% der Unternehmen, die ähnlich aufgestellt sind wie What was, günstiger sind als wo du hast, also yeah. auf der anderen Seite sind 83% Unternehmen, Prozent der Unternehmen mhm. teurer, also an dem sieht man sofort, auch wenn man die Aktienkurse nicht kennt, und wenn man die Aktienkurse anderer Versicherungen nicht kennt, dass das eine teure Aktie ist. Yeah. Der Value-Rang, den du hier siehst in der Zusammenfassung, der ist auch hier unten nochmals aufgeführt, Value, man sieht in der Vergangenheit, war der Value-Rang 10, 17, 23, wieder 17. Also man kann auch auf die Geschichte gehen von diesem Value-Rang. Mhm. Und jetzt interessiert dich vielleicht, wie dieser Value-Rang berechnet wird. Das siehst du hier unten unter äh, Value-Kennzahlen im Detail. Hier wird angegeben, äh, wie teuer, wie hoch ist dieser Kurs im Verhältnis mhm. zum Umsatz dieser Aktie. Also, Kurs-Umsatz-Verhältnis heißt, ähm, der Kurs ist eher teuer im Vergleich zum Umsatz. Gerade hier, wenn du ein Rating hast von nur gerade 10 für 2020. Und du hast auch die Dividende angesprochen. Die Dividendenrendite bei dieser Aktie hat einen Rang von 30. Das heißt, du, hast, äh, du kriegst eine Rendite. Das ist schon mal ja. gut. <lacht> äh, Im Vergleich zu anderen Versicherungen kriegst du aber eher eine kleine Rendite. Also nur gerade 30% der Firmen haben noch eine tiefere Rendite, 70% der Firmen haben eine höhere Dividendenrendite. Ja, und ich habe halt auch noch andere Versicherungen, so wie die Helvetia und Swiss Life, wo die Rendite, die Dividendenrendite höher ist und in meinem, also in meinen Augen finde ich, hat es sich gelohnt, also okay. diese Aktie zu kaufen, auch wenn die Statistiken hier nicht so gut, also nicht dafür sprechen. Okay. Ich finde auch, das ist ein wichtiger äh, Hinweis. Ähm, wir drücken ja nur aus, was ist mit unseren Rängen. Wir drücken nicht aus, ob sich etwas lohnt oder nicht. Wir zeigen nur, dass das Unternehmen relativ teuer ist im Vergleich zur Größe jetzt bei dem value -Rang. Aber das kann ja durchaus gerechtfertigt sein, wenn in Zukunft dieses Unternehmen noch größer wird. Ja. Yeah. Also das ist ein wichtiger Punkt. Zeig mir doch die anderen Aktien, die du gekauft hast und erklär mir, warum du sie gekauft hast. Also zum Beispiel die Zürich AG war die erste Aktie, die ich überhaupt gekauft habe. Und da sind zwar die Ratings auch nicht so gut, aber die Dividendenrendite zum Beispiel ist hier sehr hoch mit äh, mit nur 23%, 23 von anderen Firmen, die höhere Rendite haben. Also der Dividendenrang ist 77 oder Ja, genau. ja genau. Und ich habe das, also ich fand auch, dass sich Zürich auch sehr lohnte, weil es hatte, ich habe es noch in der Quarantäne gekauft, wo es noch alles unten war, eher, eher im August. und ich habe gesehen, wie es halt immer sehr stabil war und dann runterging. Und dann habe ich unten gekauft und es ist jetzt wieder sehr nach oben gegangen und bleibt jetzt sehr stabil wieder dort. Okay. Deswegen hat sich der Kauf auch für mich sehr gelohnt. Gab es noch andere Überlegungen, die du gemacht hast bezüglich Zürich-Versicherungen? Gibt es noch etwas, das dir einfällt? Ich kenne auch ein paar Kollegen, die dort schaffen bei der Zürich-Versicherung, also die eine Lehre machen und... Ich finde Zürich AG, die, das ist eine sehr große Versicherung und ich finde, dass die eine gut, also dass sie viel in der Zukunft auch noch größer werden. Kann, ja. Okay, gut. Dann die letzte noch, die du gekauft hast, die letzte Versicherung. Ich habe dann noch Helvetia und SwissLife. Ah, Helvetia auch noch, vier. Ja, okay. genau. Swiss Life hat allgemein sehr gute Statistiken, die Dividende ist hoch, die Gesamtwertung ist bei 80%. Dividende jetzt bei 69 Prozent und ich fand auch, dass es sich hier sehr lohnt. Ich bekomme da auch sehr viele Dividenden ausgeschüttet und der Sicherheitsrang ist sehr hoch, was ich auch sehr schätze und Value ist auch sehr hoch, ja. bei 73 Prozent. Also das ist jetzt ein Titel, der erste eigentlich von diesen drei Titeln, der äh, außerordentlich gute Ränge hat bei Obermatt. War das die Motivation, dass du diesen Artikel, äh, diesen... Ähm Titel, diesen Aktientitel gekauft hast? Ja, das war sicher auch, das hat sehr, sehr wahrscheinlich auch eher zum Kauf geführt, dieser Aktie. Und ich finde halt, ich schaue immer gerne die Statistiken an von dem Kurs und bin dann noch mehr überzeugt, wenn es auf Obermatt auch noch eine sehr gute Rating hat. Okay. Also du schaust gerne auf den Aktienkurs von früher? Ja. Wo er gerade kommt, ja. Ähm, das machen viele, das weiß ich. Und ich bin ein bisschen ein Gegner von dem. Weißt du das auch, oder habe ich das dir noch nicht erzählt? Nein, hast du mich noch nicht erzählt. Ja, also ich, ich verstehe, warum man auf den vergangenen Kurs schaut, weil eben auch ersichtlich wird, ob das Unternehmen gerade an Wert verloren hat oder an Wert gewonnen hat. Aber grundsätzlich ist das, eine Information, die spiegelt, wie der Markt das Unternehmen einschätzt und, mhm. und diese Einschätzungen, ähm, diese Meinungen in der Vergangenheit, die sind für die Zukunft nicht so wichtig. Oder? Also die, die, die neueste Meinung ist im neuesten Aktienkurs abgebildet ja. und deshalb sage ich immer, es ist gefährlich äh, zum Beispiel zu verkaufen, wenn der Aktienkurs fällt. Du hast es jetzt aber anders gemacht, du hast oft gekauft, wenn du der Meinung bist, der ist gefallen und jetzt ist er günstig. Ja. Okay, ja, genau, das ist sicher schon etwas Besseres. Mhm. Und da gibt es aber auch ähm, Meinungen, Aktien zu kaufen, wenn der Aktienkurs gerade gestiegen ist. Und das sage ich, ist auch nicht wirklich ein guter Grund, weil vielleicht ist der Rest auf diesem Niveau, wo er sein sollte und nicht unbedingt ein Ausdruck für noch weitere Gewinne. Das ist das, was ich sage grundsätzlich. Ich persönlich finde auch, dass Aktien sind eher etwas Längeres, also längerfristig, ich behalte meine Aktien sicher jetzt ungefähr sechs bis zehn Jahre und deswegen ist es auch wichtig, dass man nicht nur, sobald es heruntergeht, wieder verkauft, aber man sehr wahrscheinlich, es kommt halt darauf an, was für eine Firma es ist und in welchem Bereich diese tätig sind, aber dass das wieder raufgeht. Und eigentlich sollte man nicht zu viel auf das schauen, denn wenn man äh, weiß, dass die Firma eher nicht zum Beispiel Konkurs geht oder eher nicht sehr viel Schaden nimmt, dann ist es ja eigentlich wichtig, was du am Schluss hast nach diesen sechs Jahren zum Beispiel und was dort dann der Kurs ist. Ja, genau, ja, absolut. Das ist sicher eine gute Philosophie, dass, dass die Aktien längerfristig äh, gehalten werden, oder? Weil du dann ja regelmäßig auch die Renditen erhältst und nicht so davon abhängig bist, äh, was gerade mit dem Kurs passiert ist. Genau, und ich finde auch, ich habe sehr viele Lehrlinge, die auch bei der Credit Suisse schaffen und die auch auf mich zugekommen sind, weil ich auch in Aktien investieren. Und sie fragen mich halt, wie das alles funktioniert, und dann erkläre ich es ihnen, aber ich mache ihnen auch sehr klar, dass eigentlich Aktien längerfristig sind. Denn Viele schauen halt einfach, ah ja, zum Beispiel Bitcoin ist sehr raufgegangen, dort hätte ich ja kaufen können und viel Geld verdienen, aber Aktien selber sind eigentlich etwas längerfristig und zum Beispiel wie Daytrading ist es sehr schwierig, Geld zu verdienen und deswegen sage ich ihnen, wenn du bereit bist, wenn du das Geld hast und das Geld nicht brauchst, dann kannst du es gerne in Aktien investieren, aber zum Beispiel, wenn du es auch wieder brauchst und jetzt ähm, eher kurzfristig investierst, würde ich eher für Kryptowährungen oder zum Beispiel Devisen äh, vorschlagen, also dass man eher Devisen kauft, zum Beispiel. Gut, das kannst du, in deinem Alter ist es nicht so schlimm, wenn man das Geld verliert, <lacht> muss sich aber bewusst sein, also wenn jemand das Geld wirklich kurzfristig braucht, dann sind solche Anlagen zu gefährlich, oder? Ja. Das muss man schon wissen. Also, wenn das Geld gebraucht wird für ein Wohneigentum, dann kann man es nicht in hochspekulative Anlageklassen investieren. Du hast ja Geld verdient, das hast du jetzt in dein Aktiendepot einbezahlt. Du hast auch ein bisschen Startkapital Kapital gekriegt auf deinen 16. Geburtstag. Wie viel Prozent von deinem Kapital hast du schon investiert und wie viel Prozent wirst du noch investieren? Ich habe jetzt ungefähr um die vielleicht 5 Prozent von meinem Kapital investiert, denn ich will, ich will nicht alles sofort investieren. Ich, will, ich habe jetzt das Startkapital und ich möchte halt jeden Monat ungefähr ein bisschen investieren damit ich nicht alles gleichzeitig investiere und dann zum Beispiel könnten alle Aktien runtergehen, damit es auch ein bisschen wie, also vergrößert wird. Mhm, ja, absolut. Gut, also was hast du sonst noch gekauft? Dann habe ich noch Aurel Füssli gekauft. Ich Aurel glaub, Füssli das, ist eine Buchhandel? Also, ja, genau, ein Buchhandel. Ja. Und Jetzt bei Orel Füssli habe ich gesehen, es ist auch sehr runtergegangen in der Corona-Krise, weil halt nicht viele Leute Bücher gekauft haben. Aber Orel Füssli ist eigentlich einer der größten Buchhändler in der ganzen Schweiz. Und da wusste ich, also dieser Aktienkurs geht sicher wieder auf. Weil jetzt in der Corona-Krise ist er natürlich runtergegangen. Und man verdient auch sehr viel, also... Es wird auch sehr viel Dividende ausgeschüttet, wie hier gezeigt wird, 90%. Ähm, der Value-Rang ist sehr hoch, bei 81%. Und ich persönlich finde, dass Orel Füssli, es ist sehr schwierig, dass Orel Füssli wieder runtergeht, also weiter runter als es das war, bevor der ganzen Corona-Pandemie. Ja. Da gibt es ja auch noch diesen Aspekt von Amazon, oder, der, der den Buchhandel zurzeit dominiert. Und da bin ich der Meinung, dass Amazon massive äh, wettbewerbsrechtliche Schwierigkeiten hat. Also dass äh, Europa und auch die USA vermutlich nicht mehr lange dulden werden, dass Amazon ein solches Monopol hat auf dem äh, Handel von jeglichen äh, Produkten jeglichen Güter und Dienstleistungen. Ich und wenn dieses Monopol gebrochen wird, profitiert natürlich auch eine für Ja, und ich persönlich finde jetzt nicht, dass Amazon in, die Schweiz, in der Schweiz sehr erfolgreich wird, weil sonst wären sie es ja schon. Aber wir haben ja kein Amazon in der Schweiz. Und ich, sie haben zwar ja auch sehr viele Bücher und auch Online-Bücher, wie zum Beispiel Kindle. Aber ich kenne viele also Kollegen, wo auch eher Tolino benutzen würden als Kindle, weil das, also Kindle ist viel schwieriger zu bekommen, weil Amazon ja in der Schweiz nicht erhältlich ist. Ja, ja, absolut. Ja, Tolino ist auch eine offene Plattform. Es spricht schon einiges dafür, dass diese Konzentrationserscheinungen bei Amazon, dass die unter Umständen gestoppt werden und dass dann gerade äh, der Runner-Up oder der Nächste äh, an der Reihe. Aurel uh, Füßli sehr davon profitieren wird. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist eine spannende Idee, wäre ich jetzt persönlich selber nicht drauf gekommen, äh, Mit diesen guten Rängen, ähm, Also wenn ich das jetzt mal anschaue, Kursumsatz ist äh, ein typischer Rang, aber äh, sie machen offenbar deutlich mehr Gewinn, oder? Also Kursgewinn ist höher, also sie machen im mhm. Verhältnis zum Umsatz mehr Gewinn als andere ähnlich gelagerte Unternehmen. Kursbuchwert ist ein bisschen eine Frage, wie relevant das ist für einen Buchhandel, weil Buchwert ist, sind Maschinen, Anlagen häufig und die äh, immateriellen Werte, wie der Markenwert von Aurel Füssli, spiegelt sich oft im Buchwert nicht. Das ist ja. ein bisschen ein Problem mit, mit der heutigen Buchhaltung, dass... Die Buchhaltung, so wie sie heute aufgebaut ist, geht von der Idee auf, man muss Maschinen kaufen, die etwas produzieren und die das dann für eine gewisse Zeit produzieren können, also vielleicht zehn Jahre. Und äh, dann schreibt man diese Maschinen über zehn Jahre ab und äh, der Wert von äh, den Maschinen wird immer kleiner. Jetzt hast du aber bei Orel Füssli hast du, äh, viel Geld eigentlich im Marketing. Oder? Also die geben ja. Geld aus, dafür bekannt zu werden, das geht nicht in die Bilanz und das sieht man gar nicht. Also ihr, ja. ihr echter Wert sieht man nicht. Man spricht dort von immateriellen Werten. Und deshalb ist der Kursbuchwert jetzt bei Orel Füssli nicht so relevant. Oder relevant ist äh, Kursumsatz, Kursgewinn und sicher auch die Dividendenrendite. Und das führt dann zu, einem sehr hohen, zu einer sehr äh, hohen Gesamtwertung äh, Value von 81. Ja, ich finde eine ganz spannende... Aktie, du noch etwas? Oder hast du noch etwas anderes gekauft? Nein, nice. also das war alles, was ich gekauft habe bis jetzt. Okay. Das heißt, du wirst jetzt ein bisschen warten, bis du wieder investierst? Ja, ich werde jetzt, also ich habe vor einer Woche ungefähr investiert und jetzt werde ich sicher noch einen Monat ungefähr warten, weil ich die Ideen sammeln und diese aufschreiben und dann diese genauer wieder anschauen und dann wieder mal investieren. Okay, wo suchst du diese Ideen jetzt? Für die nächsten vier Wochen? Ich suche die vor allem auf Obermat und alltäglich zum Beispiel Firmen, die ich interessiert bin und denke, dass die eine Zukunft haben, schaue ich auch zum Beispiel, ob das jetzt eine Aktiengesellschaft ist oder nicht. Und dann würde ich mir diese aufschreiben und dann genau untersuchen. Also, ich danke dir für dieses erste Gespräch. Danke dir. <lacht> und äh, schauen wir zu, was wir da an neuen, spannenden Aktien finden und dann diskutieren wir wieder was wir ja, gekauft haben ne okay danke. danke dir okay